Gleich zum Start statt Horror ein wunderbares Partyhaus. Ich dachte allerdings zuerst, das ist ein Puff, und seht selbst, was ein geiler Bums das hier ist. Das ist meine Parkieberin, Josi. Hat was vom kleinen Haschenbecher, ja? Sieht so ein bisschen aus. Das ist mein Stiefel. Okay. Wie man hört, wir sind so ein bisschen an der Hauptstraße. So, das ist der Ziel. wir haben schon gedacht, hier ist eine Alarmanlage. No, irgendwie erinnert sich... hat das ein doch etwas... ...an die Juden Sitten. Von dem Puff wollte ich das eigentlich ausgehen. Meine wunderschöne, meine Freundin. Eingerichtet. Das ist aber wirklich mal richtig interessant, diese Geschichte. Ich bin auch der typische Mann. Ja. Das ist auch ein geiles Ding. Kennst du es noch? Mit Magnetfiguren? Ja, ja. du Das habe ich nie besessen. Ich ohnehin kann direkt Schach nur Das kleine Spüle, so wie Monopoly und sowas. Oder Mühle. Hier haben wir doch. Also ganz gut gesagt. Was wollen das hier? Ei, ich kann das nicht sagen. Unter diesem normalen Jägermeister war eine Krühe. Субтитры Gehen wir dann gleich ins Mhm. Das esse eine Es hat dir leicht als Schlafzimmer. Du, also. Am Anfang war es ein Hotel und Restaurant. Dann war es ein Puff. Dann glaube ich, glaub, ich muss schmecken, wenn rein. Wir haben ja rausbekommen, dass es anfangs ein Hotel und Restaurant gewesen ist. Danach war das mal später ein Puff. No, bloß, ich stelle mir die Frage, warum sind jetzt so viele Kinderzimmer hier oben? Ich glaube kaum, dass das hier eine soziale Angelegenheit gewesen ist. Und unten waren die Puffmuttis und hier oben durften sie ihre Kinder unterpacken. Ich glaube nicht so daran. Oder was meinst du? Es wäre ein sehr soziales Konzept. Denke mal. Kinderbetreuung. Das ist ein Klassenfoto. 7D, das ist ein Klassenfoto geschlachtet. Ich lade den Prozessor mitgenommen, bei der das meiste Gold besitzt. So, da Thank you. Ich meine mal eine eingetretene Wand. Hier sind so viele Wertgegenstände. Ich verstehe das nicht. Was man hier nicht mal ausgeräumt hat. CDS, Computer. Stattdessen wird er der Design Spaß. Machen mal wieder. Das sind Geil! Aber oh, auf Englisch. du okay. oh. Ist das Oh! Wie das es gut? Weil ich mich auch Und Habt ihr Spaß? Nichts über was anderes noch mehr Bettzeug und noch mehr Matratzen, Kissen und Decken. Okay. Das haben wir noch nicht gesehen. Das muss ja noch ein Jugend. Muss irgendwie noch eine Jugendeinrichtung gewesen sein. Das muss fast spontan behaupten. So, Manu. Das war unser richtig sozialer Puff. Das war die Geschichte, Ich dachte, dachtest, dass das hier die Alarmanlage ist. Ich wollte dich mal äh, über Videoshat anrufen, aber du bist leider nicht rangegangen. Ach, weil die sagen, bye bye. Ach ja, und abonniert allein schon wegen dieser bezaubernden Dame. Lieber auf <lacht> und ganz genau, Josie's Fotography, das ist ihr Insta-Name.